Herzlich Willkommen zu einem neuen Video, heute trade ich wieder mit Finmax und meinem kleinen Ich habe mit 1021 Euro angefangen, inzwischen bin ich bei 2.119,95 Euro. Das macht einen Gewinn von 1098,95 Euro und einen durchschnittlichen Gewinn von 91,58 Euro nach 12 Tagen. Meine Einstiegsstufen sind 25,63 158 Euro. steige ich ein bin jetzt insgesamt zweimal drin aktuell sind beide Trades im Gewinn gut aus, er sinkt weiter, News hatten wir in Australisch Steuer, Japanisch Yen, Euro, US-Dollar und Kanadisch Dollar, Beide Trades habe ich deutlich gewonnen. Das entspricht einem Gewinn von 65 ,12 Euro und Cent. Nun bin ich bei 1164 Euro und 7 Cent Gewinn. Wer sich für meine Strategie interessiert, kann sich noch bis 31.12. bei mir melden. Wie gesagt, die erste Rate muss bis 31.12. bezahlt worden sein. Oder eben die ganze Summe. Jeder kann die Strategie erlernen. Man muss es nur tun. Bis zum nächsten Video. Bye.